auf YouTube und wir wollen jetzt für eine bestimmte Nische einen Influencer finden, damit wir praktisch äh, über diesen Influencer unser, unseren Service oder unsere Produkte promoten können. In meinem Fall suche ich nach einer speziellen Nische, das ist äh, eine Spielzeugnische. Das heißt, ich suche nach Spielzeug und das soll auf Deutsch sein. Und ich sehe mir ganz speziell die Views an und wie alt das Ganze ist. Und hier habe ich natürlich gleich als Nummer 1 ein Video, was passen könnte. Und ich sehe mir gleich mal den Kanal an, indem ich hier raufklicke. Was mich jetzt äh, bei diesem Kanal besonders interessiert, sind eben die Videos selbst, Und um was geht es bei den Videos und kann ich mein Produkt hier eventuell auch platzieren lassen. Das könnte funktionieren, das sieht gut aus. Äh, ich sehe mir auch ganz besonders an, wie viele Subscriber hat dieser YouTube-Kanal. Ich sag mal, mit 276.000 Subscribern ist das schon ein ganz guter YouTube-Kanal. Was ich auch ganz gerne mache, ist, ich sehe mir an, um was es ganz genau geht bei diesem Kanal. Ist schon sehr beeindruckend. Die haben über 300 Millionen Views, sind seit zwei Jahren dabei. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Kanal. Sie bekräftigen hier auch, dass das ein unabhängiger Kanal ist. Das heißt, sie zeigen auch gerne andere Produkte und Marken. Ja, also ich würde in diesem Fall mir diesen Kanal merken. Und sehe mir dann gleich, dieser würde hier eben auf meine Liste kommen, auf meine Excel-Liste. Dann würde ich mir gleich mal einen weiteren suchen. Hier geht es um kinder -Cartoons. Hat auch 17.000 Subscriber, das ist nicht schlecht. Es geht hier auch möglicherweise um Spielzeuge, die man reinbringen könnte. Ja, sieht auch ganz gut aus sehe mir noch mal kurz die Videos an, das sieht alles sehr professionell aus für meinen Geschmack. Okay, wenn ich mir die About Seite ansehe, sehe ich okay, 17.000 Subscriber und 16 Millionen Views ist auch beachtlich, kommt auch auf die Liste. Und so suche ich mich im Prinzip durch YouTube. Ich ähm, versuche natürlich auch verschiedene Keywords zu nehmen, in meinem Fall Spielzeugtester sind natürlich auch immer ganz interessant oder eben Babyspielzeug. und was auch natürlich spannend sein könnte sind, äh, hier haben wir einen Kanal der ganz gut ist, Spielzeugtester haben auch 89 Millionen Views und 130.000 Subscribers. Auch großartig. Also ich würde auf jeden Fall diese Kanäle auf, meine, auf eine Excel-Liste geben und diese dann kontaktieren und eben hoffen, dass sie mein Produkt mit aufnehmen, sei es jetzt als Review oder als kurze Erwähnung oder als Tutorial, was auch immer, das muss man sich dann ausmachen. Das ist natürlich auch eine Frage des Preises. Aber im Prinzip ist die Suche relativ einfach, wie man Influencer findet, damit man die eigene Marke pushen kann. Und ich würde so vorgehen, es gibt natürlich auch weitere Portale und Webseiten, wo man das vielleicht ein bisschen besser aufgelistet findet, aber für meine Zwecke reicht das vollkommen, wenn ich die YouTube-Suche benutze. Alles klar, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und meldet euch an auf Facebook, YouTube, whatever und folgt mir. Also, bis dann. Ciao.